Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist Nominalisierung. Wir wissen ja schon, dass die Nomen nutzen wir für Dinge und Personen und die Verben für Aktionen und Prozesse. Aber mit Hilfe der Nominalisierung, sogenannte Substantivierung oder Hauptwortbildung, können wir verschiedene äh, Wortarten in Nomen umwandeln. Zum Beispiel, das können wir mit dem Verben, aber als auch mit dem Adjektiven machen. Die werden dann natürlich groß geschrieben. Ähm, ich zeige dir jetzt, wie kannst du ein Verb nominalisieren. Zur Nominalisierung einer Infinitivform, wir äh, sollten einen Artikel hinfügen. Zum Beispiel, schreiben, das Verb. Das Schreiben als nominalisiertes Verb. Auf zweite Art und Weise, wie können wir das Verb nominalisieren, ist, den Wortstamm des Verbes durch eine Endung zu erweitern. Die Endung -ung oder -er zum Beispiel bewerten die Bewertung. So also wir haben das Artikel und die Endung -ung. Ich gebe dir einen Beispielsatz. Der Professor bewertet immer fair. Oder im Nominalstil die Bewertung des Professors ist immer fair. Du kannst sagen des Professors oder meines Professors äh, wichtig ist die Genitiv zu benutzen. Ebenso ähm, kann dem Wortstamm eine Vorsilbe vorangestellt werden zum Beispiel vor Silbe äh, zum Beispiel Silbe G. Wie denken der Gedanke oder ähm, fühlen das Gefühl. Ich gebe den Beispielsatz. Ähm, ich fühle mich endlich glücklich. Oder ich habe endlich das Glücksgefühl. Oder ein Glücksgefühl. Ähm, auch das Partizip 2 des Nomen kann ähm, umgewandelt werden äh, in Nomen, und zum Beispiel lernen und dann gelernt. Ich habe nicht häufig verwendet, was ich in der Schule gelernt habe. Das waren Verbalstil. In Nominalstil, das wäre. Das Gelernte von der Schule habe ich nicht häufig verwendet. Wie kann man ein Adjektiv nominalisieren? Man könnte einen bestimmten oder unbestimmten Artikel voranstellen. Zum Beispiel nehmen wir zwei Adjektive gut und böse. Das Gute ist mächtiger als das Böse. Natürlich das Gut, euer Böse ist jetzt groß geschrieben als ein Nomen. Ähm, wir können dann auch ein Pronomen voranstellen oder äh, ein Zahlwort, nicht viel oder wenig. Im Alltag ist Verbalstil bequemer und anschaulicher. Aber wenn du eine Prüfung schreibst oder eine, eine wissenschaftliche Arbeit, unbedingt Nominalstil verwendet, weil er viel, ähm, viel präzise Informationen liefert. Und im Gegenteil von dem Umgangssprachlich ist, eine formelle, ist äh, eine formelle Form. Deswegen, du solltest Nominalstil und die Nominalisierung sehr, sehr gut beherrschen. Deswegen, ich gebe dir eine kleine Übung. Ich werde zu, zuerst immer äh, einen Satz im Verbalstil ähm, zeigen und du kannst auch in Pause klicken und selbst versuchen, wie könntest du das im Nominalstil umwandeln und dann könntest du dann Wald weit, weiterschauen. Das Flugzeug landete pünktlich. Nominalstil, die pünktliche Landung des Flugzeuges. Und jetzt wieder gehen die Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben, dieses Video weiterteilen und bis nächstes Mal.